sagen bedeutet für mich, für andere Menschen da sein und auch im Kleinen zu helfen und auch ein freundliches Wort zu haben.